Ich bin Milena Glimbowski. Geschäftsführerin von Original Unverpackt und ich twittere als Milenskaya. Ich bin nach Zug gefahren nach Wien beruflich und mit mir im Zug in meinem Waggon war äh, ein Teil der gesamten Grand Budapest Film Crew, also dem neuen Film von Wes Anderson, meinem Lieblingsregisseur. Der Waggon war ganz hinten, der war komplett ausgebucht, bis auf eine Kabine. Haben Sie scheinbar vergessen, diese eine Kabine zu buchen, weil alles andere war von denen belegt. Auch wenn die Kabine leer war, es war ihre Kabine. Ich habe sie kurz gegrüßt, kurz ein Fanfoto gemacht. Auch das war schon eine Überwindung. Aber irgendwann kamen die auf uns zu. Der Produzent kam in unsere Kabine mit seinem Rum und hat uns rum eingeschüttet. Und dann stand man auf dem Gang und dann standen sie auf dem Gang, und dann ging man in eine andere Kabine und plötzlich war man so verflochten, so ein bisschen wie Klassenfahrten. So, was Anderson hat mir Tipps gegeben für Wien, hat mir Schwarze Kamel empfohlen, seine Freundin hat äh, mit mir über ihre nicht original Chanel -Äh jäckchen geredet und Chef. Goldblum, mit ihm haben wir über das Jüdisch und nicht Jüdisch gleichzeitig gesprochen. Bill Murray hat mir erzählt, dass er The Big Lebowski tatsächlich noch nie geschaut hat, aber schon immer mal White Russian trinken wollte, aber hat er mir unangenehm zugezwinkert. Man hat einfach gemacht. Das war völlig skurril. Es war wirklich, es war wie in was Anderson Film. Ich saß alleine in, in dem Gang, weil ich kurz runterkommen wollte und die ganze Ab Absurdität dieser Situation verdauen und twitterte fröhlich vor mich hin. Und dann kam Bill Murray und sah das, sah, dass ich alleine war, ging in eine Kabine und kam raus mit einem Sandwich. Und obwohl ich Veganerin war zu dem Zeitpunkt noch, habe ich dieses Sandwich mit Schinken gegessen, weil Bill fucking Murray hat mir ein Sandwich gemacht. Und dann, als er es mir gegeben hatte, meinte er, no one will believe you. Es gibt eine ganze Seite, wo Geschichten gesammelt werden, die Bill Murray angeblich gemacht haben soll, wo er danach gesagt hat, no one will believe you. Ähm, wenn man sowas erlebt, möchte man es teilen. Man hat so viele Gedanken und die Freude teilen. und. Ich glaube, hätten ein paar Leute nicht mehr geantwortet mit Milena, es könnte die Nacht meines Lebens werden, hätte ich sie vielleicht auch nicht so genutzt. Ich hätte mich weniger getraut. Ich hätte mich vielleicht einfach verkrochen in meiner Kabine und hätte fantasiert, wie es gewesen wäre, wenn man zusammen durch den Zug rennt, wenn man da sitzt in der Kabine und sich betrinkt. Und im Endeffekt ist genau das hier eingetreten. Sie haben mir in den Arsch getreten und ich bin rausgegangen auf den Flur und habe die anderen noch kennengelernt.